Ich bin Oliver Bayer, Mitglied des Landtags NRW. Hallo Welt, ich bin Heiko Herbeck, Abgeordneter der Piratenfraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin. Und wir streiten hier gemeinsam für die absolute Offenlegung sämtlicher Einkünfte, ich sage nicht Nebeneinkünfte, weil die Millionen, die Boden der Steinbrück eingeheimstert hat, weitaus mehr sind. Ich mache mit bei der Aktion für die Offenlegung äh, der Nebeneinkünfte von Politiker, äh, weil ich das für eine sehr, sehr wichtige Sache finde. Ich veröffentliche meine Nebeneinkünfte. Ich veröffentliche meine Nebeneinkünfte im Internet. Ich lege meine Nebeneinkünfte von Anfang an offen. Äh, ich veröffentliche alle meine äh, Einkünfte, sei es die Diät, sei es Nebeneinkünfte aus Nebentätigkeiten oder sei es meine Kapitaleinkünfte. Meine Nebeneinkünfte wie Kapitaleinkünfte, denn bei mir sind das vor allem Zinsen der Banken und so weiter.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 ob noch andere Abhängigkeiten bestehen. Ich kenne keinen Menschen, ähm, der 10, 400 Euro Jobs gleichzeitig machen kann. Ähm, ich glaube schon, dass auch äh, Parlamentarier erklären müssen, wie sie ihre Nebeneinkünfte äh, regeln und folgen. Ähm, wie weit das auch ihre Zeit beeinflusst als Parlamentarier? Äh, ich tue dies, weil äh, jeder Bürger das Recht hat zu erfahren, wie ich als Abgeordneter meine Arbeit hier im Abgeordnetenhaus von Berlin finanziere. Denn nur dann kann jeder Bürger für sich selbst entscheiden, ob meine, Einf äh, ob meine Handlungen hier im Parlament auch frei von äh, finanziellem Druck von außen sind. Ich finde, die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf zu erfahren, wem ich mich möglicherweise verpflichtet führen könnte. Jeder Bürger muss wissen, wie viel Politiker verdienen, egal woher. Und alle haben sich darin zu halten und wir brauchen eure Unterstützung. Weil ich glaube, dass die Menschen einen Anspruch darauf haben zu erfahren, wer ihre Abgeordneten bezahlt und wofür. Ich mache das. Warum machst du das nicht auch? Ich mache das. Warum tut ihr es nicht auch? Ich mache das. Warum macht ihr es nicht auch? Äh, ich mache dies. Warum macht ihr das nicht auch? Ich mache das. Warum macht ihr das nicht auch? Ich mache's. Warum macht ihr es nicht auch? Ich mache das. Warum macht ihr das nicht auch? Ich mache dabei mit. Und ich hoffe ihr auch. Deswegen mach auch du mit bei der Aktion für die Offenlegung ähm, der Nebeneinkünfte. Ähm, ich zähle auf euch.